Letzte Woche sind wir vor dem Kernkraftwerk Gronde gestanden, zusammen mit FOTA for Climate. Das ist eine Umweltschutzgruppe aus Polen. Gronde weiß vielleicht nicht jeder, ist der absolute Weltmeister, was die Stromerzeugung angeht. Auf jeden Fall waren die äh, sehr neidisch auf dieses Kraftwerk und die konnten es nicht verstehen, warum sie die von Kohlenstaub oder von, von den Abgasen verdreckte Luft atmen müssen. Denen sterben die Wälder, denen sterben die Bäume. Und wir sind so verblödet, muss man wirklich sagen, und schalten die Kernkraftwerke ab. Also äh, der Adam von fota 4 der war da oben stand, der hat fast geheult. Und äh, ja, das muss man sich erst mal klar machen, was wir hier in Deutschland eigentlich wirklich damit kaputt machen. Wir lassen die Braunkohle laufen. Wir lassen die Steinkohle laufen. Wir bauen neue Gaskraftwerke. Es scheint so zu sein, als könnte man auf den CO2-Ausstoß pfeifen. Tja.